Jo Leute, was geht ab? Heute spielen wir mal wieder ähm, Roblox und ich habe 20 Jahre für die Dings hier für äh, diesen Raum und diesen Hintergrund und Blau und den Greens. Ich habe 20 Jahre gefüllt dafür gebraucht ähm, und ich freue mich dafür umso mehr, heute ein sehr tolles Spiel zu spielen. Also bis gleich. Und by the way, meine Haare sind eigentlich nicht blau, sondern eigentlich sind sie Gold ein bisschen, aber wegen dem Hintergrund äh, sehen die sehr blau aus. Also äh, wenn euch meine neue blaue Frisur gefällt, dann äh, danke. Es ist sehr toll. Also das Spiel, was ich spielen werde, ist kein richtiges Spiel, sondern ich werde einfach bei meinen Favoriten sozusagen... Gucken, was für Spiele ich da so habe und favoritet habe. Und ja. Okay, das hier sind alte Spiele und ich werde jetzt meine Maus irgendwo hin tun und stopp. Aber oh, weg, die sind irgendwo anders. Stopp. Ich sage euch Bescheid, wenn ich ein Spiel gefunden habe. Okay. Also. Ja, komme ich mir klar. Ich liebe dieses Spiel immer noch über alles. Komme ich mir klar. Let's go. Das Spiel heißt Roblox Titanic. Das ist eigentlich ein Spiel wie die Titanic. Nur in Roblox. Und das wird wirklich sehr spaßig, denke ich, weil ich ziemlich oft sterben werde, weil ich sehr gut in solchen Spielen bin. Also, wir sind drinnen Ich bin jetzt hier in, in der Titanic und die ist schon am sinken. Was schon sehr tolles, weil ich ein Survival-Typ des 19. Jahrhunderts bin. Und ich wirklich, es, ich bin super gut in Survival. Ich meine, ich, ja. Ähm, genau, und jetzt müssen wir einfach nur noch. Überleben und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. So ging das Game. Sobald ich denke. Oh, genau, und dann gibt es hier so ein paar Türen, die kann man eigentlich öffnen, aber bei mir lädt das Spiel nicht. Und dann, wenn man sie geöffnet hat, dann kann man sozusagen rausspringen. Habe ich natürlich immer äh, nie gemacht. Ich bin auch nie gestorben in diesem Spiel. Also noch nie bin ich gestorben. Aber es war sehr toll. Ja. Dieses Spiel leckt übelst. Genau, auf jeden Fall, das, äh, der Sinn hinter diesem Video war, dass ich mir ein paar von den Spielen, die ich lange nicht mehr gespielt habe und trotzdem auf meiner Favoritenliste sind spielen werde und äh ja das äh, ist das erste Spiel, wir gehen zum nächsten Spiel fragt mich nicht, wieso ich dieses Spiel als diese Scheiß Roblox Roblox Roblox Box Obi Spiel, Lega damals ich, ich schwör's nicht, ich habe die die ganze Zeit durchgesucht gesuchtet ich habe dir die ganze Zeit gespielt ja und am Ende dachte ich so ich bekomme Roblox ich ich habe nie welche bekommen by the way deswegen spielt solche Spiele nie ihr verschwendet einfach nur eure Zeit aber zum Glück bin ich ein OBI Pro. Also wie gesagt, ich bin ein OBI Pro. Wie gesagt, ich bin auf gar keinen Fall hier runtergefallen irgendwann mal. Auf jeden Fall bin ich ein OBI Pro. Easy. Easy. Wie Nicht gestorben. Wie gesagt, ist übelst easy. Nicht gestorben natürlich. Ich äh, lebe natürlich noch. Ich bin ja nicht... Okay, so langsam reicht auch mal. Jo, ja, ich dachte, man muss da auch so rumlaufen, man muss da gehen. Auf jeden Fall, ich bin wirklich eigentlich gut in Hobbys. außer in Obbys, wo es, wo man nicht springen kann oder Shift der D, ähm, wo es oder in Obbys, wo es kein Shift Lock gibt, weil bei Shift Lock das ist einfach zu geil, Shift Lock. Ach, so, so, zeig. Ich weiß nicht bin noch nie gestorben und ich werde diese Obby beenden, wenn sie jetzt nicht weitergeht. Also wenn sie jetzt nur bis dort vorne geht, dann habe ich die Obby einfach gleich schon beendet. Ey, Junge, guckt euch mal diese Noobs an, die hier so denken, sie bekommen Robux, Junge. Die tun mir voll leid, die Armen. Am Ende, man bekommt nur hd admin diese oh, die Armen, Junge, die Armen. Oh, Junge. Look around for code. Skip station if you can find the code. Bruh. Hmm, wo könnte der Code sein? Was ein schwieriger Code auch. Also, hm. Clear. 1, 2, 3, 4. Enter. Ich schreibe falsch. 1, 2, 3. Lag 1 2 3 4 Enter 1 2 3 4 Digga, wir machen mit dem nächsten Spiel weiter, ich hab keinen Bock mehr Digga, es gibt den Spiel Dislike und ein des Spiels, das ist ja einfach nur What's going to be next? What's going to be next? What's going to be this? So, ich bin wieder auf dem falschen Bildschirm. Is it? It is this game. In mind of. It is this game. Okay. Oh Digga, ich muss jetzt uh, Eigentlich habe ich keinen Bock auf dieses Spiel, aber ich spiele es trotzdem, weil mir langweilig ist und mir kalt ist. Ich ziehe mir gleich meinen Pulli an. Ey, ich sag's euch, dieser Pulli, der ist auch blau, aber dieser Pulli ist, ich weiß nicht, das ist der beste Pulli. Dieser Pulli, der hält so warm, ne? Der ist von irgendeiner spanischen Marke, weil ich selber nicht, wie die heißt. Stimmt hier, glaube ich, drauf, aber der Pulli, hält mich, der hält mich so freaking warm. Immer wenn ich den anziehe ist mir danach wieder warm keine werbung für Elle sehe auch wenn ich den namen so oder so nicht aussprechen kann aber dieser Pulli ist boah geil oh das What? wieso kann ich parcours denn? hä? war mal, warte mal, warte mal. Eigentlich sollte ich ja dieses Spiel spielen können. Ich meine, es ist. Oh, voll weh getan. Äh, ich meine, es ist ja ein öffentliches Spiel. Und es wurde letztens erst geupdatet. Wieso kann ich das jetzt nicht spielen? Ich kann dieses Spiel entweder spielen oder nicht. Wenn es mal laden würde.